Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind bei der Firma Bus4Fun in Rostock. Wir waren eigentlich schon mal hier ähm, und haben auch 56 Minuten richtig geiles Material gesammelt. Das Problem war, ähm, vielen von euch ist wahrscheinlich in den letzten Videos aufgefallen, dass es immer so rucklar so... <lacht> am Ende ähm, irgendeiner Sequenz gab, das lag daran, dass da schon die Karte kaputt war. Jetzt habe ich drei Videos das letzte Mal gedreht, als wir in Rostock waren, zwei einmal bei, äh, oder zwei bei Mechanics Deluxe und eins hier bei Busverfahren. Das Problem war, wie gesagt, die Karte. Ich konnte mit dem letzten Material leider nichts anfangen. Wir hatten, ich gucke mal, ob ich ein paar Bilder retten kann, quasi, die ich, äh, die ich euch jetzt so zeige, während wir darüber sprechen. Ähm, da war der Bus halt nackig. So wie der letzte Stand ist, den ihr in dem letzten Busvideo gesehen habt, ich verlinke es auch noch mal unten in der Videobeschreibung, so ist auch der ähm, Zustand quasi hier gewesen, weil wir den von Krischi hierher gebracht haben. Ähm, jetzt ist schon einiges passiert. Du bist der Inhaber von Busvorfahren. Genau, ich bin der Geschäftsführer. Genau, genau. Ich bin der Kopf von den Leuten. Was macht ihr hier eigentlich so den ganzen Tag, außer meinen Busfilzen? Wir schneiden Dächer auf, setzen Aufsteller rein, bauen eine Sitzbank ein, also letztendlich Transporter hin. Camper abholen. Mhm. Und dann machen wir halt eigene wilde Projekte. Das ist eigentlich die eigentliche Leidenschaft, die wir mit den normalen Umbauten finanzieren. Mhm. Ähm, sei es der Bus, der komplett aus Filz ist, äh, sei es das eine, der eine Bus mit dem Porsche-Leder oder jetzt aktuell unser neues Projekt Race Camper, ähm, wo wir halt einfach nur neue Sachen ausprobieren und mhm. das Leben, ähm, was wir arbeiten. Das ist Busverfahren. Da steht der Gute. Ähm, wie gesagt, er ist schon ähm, weiter als das, was ihr logischerweise gesehen habt, weil ihr habt jetzt hier schon wie viele Stunden sind jetzt hier schon reingegangen, seitdem er hier steht? Es geht. Ähm, also eigentlich von der Arbeit, die man sieht, drei vier Tage. Mhm. Und die Arbeit, die man nicht sieht, sind nochmal zwei Tage mehr <lacht> oder ja, ja. zweieinhalb mehr ist halt ein bisschen was schief gegangen. Ähm, und erzähle ich gleich, wenn wir noch mal auf die Klappe. Ist es einfach nur brutal, was sich hier ähm, getan hat? Ähm, ja, es ist ähm, quasi unsere tägliche Arbeit auch, dass wir die Fahrzeuge komplett mit ähm, unserem BVF-Carpet-Filz äh, verkleiden. Es mhm. ist unheimlich stretchy, deswegen kommen wir auch ohne Cut ganz sauber um die Radkästen rum. Mhm. So, wir haben jetzt ähm, von Krishi, von Mechanics, einen Boden auch bekommen. Ah, Der hatte ein paar Macken, hat mir nicht gefallen. Haben wir eben komplett neue Bodenplatte hergerichtet äh, mit Isolierung unten mhm. ausgelegt, dass wir auf die richtige Höhe kommen. Ähm, Bodenbelag reingesetzt. Ich hoffe, gefällt dir? Ist ja auch ich immer eine Mega gut, gefällt mir, gefällt mir richtig gut. Ja. Ja. Jetzt sieht man da, da fehlt die Verkleidung noch. Die kommt noch in, ja. äh, von Mechanics. Da kann ich dir mal zeigen, wie das ungefähr so gefühlsmäßig nachher aussieht. Das ist jetzt zwar grau. Das Problem ist auch die Verkleidung, die wir haben. Die ist auch für mit Klimaanlage. Und dann hast du hier ein extra Loch. Hm. Wir brauchen eine andere Verkleidung, aber die kommt jetzt irgendwie die Tage. Das können wir unabhängig vom Auto auch machen. Okay. Dann ist das Schienensystem noch relativ offen. Das machen wir, weil wir dann dauernd noch tausendmal rein und raus müssen in dieses Auto. Und letztendlich nachher als Abschluss kommen dann so eine schöne Alu-Leisten. ich glaube in dem Fall sind das ein paar mehr, weil du ja diesen genialen Tisch hast und letztendlich wird das nachher so richtig super verkleidet, dass auch kein Dreck mehr groß reinkommt und keine Steinchen mehr reinfallen. Also das wird nachher richtig edel. Hier hinten kommt noch ein vernünftiger Abschluss drauf. Ja. Da setzen wir auf Original VW. Balz. Der wird dann Plastik oder auch gefilzt? Äh, nee, auch Plastik, damit wir, äh, ja, ich sag mal, weil man doch mal rein und raus schabt und mhm. So wie die Trittstufe. Ne? Das ist eine originale multivent trittstufe die von der Höhe passt. Ähm, ja, es muss irgendwo schon harmonisch dann sein. Ja. Ne? Letztendlich ist jetzt aber der nächste Part, ähm, dass Krischi diese Elektrik hier fertig macht. Und wir hängen uns da damit drauf. Mhm. Und das Licht wird nachher über die Zweitbatterie, äh, die ja noch nicht da ist. Aber kommt, jetzt sehe ich gleich noch was dazu, vorne angeklemmt, das heißt, wenn man auch mal vergisst, die auszumachen, ähm, geht zwar die Zweitbatterie leer, aber nicht die Starterbatterie. Hm. Man kann immer wieder losfahren, deswegen klemmen wir alles, was hinten mit Strom zu tun hat oder alles, was von hinten aus bedient werden kann, immer auf die Zweitbatterie. Okay. Finde ich ganz praktisch. Perfekt. Der Fußboden, das ist ein ganz normaler PVC-Boden, der jetzt geklebt wurde. Genau, in Schiffsteckoptik. optik hm. Perfekt. Ja, also da haben wir auch äh, einige Fahrzeuge, die schon zwei, drei Jahre damit rumfahren und absolut robust, ähm, auch im Campingeinsatz. Also das heißt auch, wenn du mal einen kleinen Stein mit den Schuh hast, ähm, geht nicht kaputt. Mhm. Also passt schon perfekt. Manche werden sich vielleicht wundern, warum mein Finger hier so komisch abgekrepelt aus der Tasche guckt. Ähm, ich habe mir am Sonntag wollte ich den Golf von der Messe abholen. Wir haben uns ein Auto geliehen. Ähm, Abnehmbare Anhängerkupplung, und dann wollte ich ziehen, um zu gucken, ob das Ding fest ist, und hab so gezogen. Dann war das Ding nicht fest, voll auf den Boden geknallt und diese 5 oder 7 Kilo Anhängerkupplung mit drauf. Und dann waren wir, bin ich erstmal trotzdem nach Essen gefahren, zur Messe, hab hm? das Ding abgeholt, dann sind wir nachts um 2 noch in der Notaufnahme gefahren, um zu röntgen, weil ich konnte gar nichts mehr. Jetzt kann ich wenigstens ich kann so machen, das war's, Mehr geht nicht. Out. Weil das, die ganze Kapsel ist voll geblutet. Und der Grund, warum es nicht gebrochen ist, ähm, kennst du so, manchmal sieht man so aus China, sage ich jetzt mal, so Rucksäcke, wenn du vom Motorrad fällst, hm. dann geht so ein Airbag auf, der ja. um dich rumspannt. Und so ist die Kapsel vollgeblutet, in Sekundenschnelle. Und das ist der Grund, warum der Finger nicht gebrochen ist. Okay. Und das ist auch der Grund, warum ich ihn nicht bewegen kann, weil da halt so viel Spannung drin ist. Das ist ja mehr Technik als im Auto in so einem Finger. Brutal, oder? <lacht> ja, das nur ganz kurz zu, zur Erklärung, warum der hier so hängt. Ähm, hier, hier unter dem Dach... Genau. Was ist das? Ähm, das ist ein Unfall. Okay. Also, äh, letztlich normalerweise, du hast ja, man sieht es ja so ein bisschen, eigentlich zwei Dachpacken mhm. bei der Transporterversion. die filzen wir komplett. So, wir wollten jetzt hier mal wieder was Neues, was Besonderes ausprobieren, haben gesagt, wir ähm, machen eine abgehängte Decke, die noch schick beleuchtet ist, dass du hier hinten vernünftig arbeiten kannst und da mit indirekten Beleuchtung, also es wird richtig knuffig. Das waren so fast zweieinhalb Tage Arbeit hm. und dann haben wir das testweise rangehangen und dann ist das abgeraucht und so doll kaputt gegangen, dass Reparieren sich nicht gelohnt hat. Okay. Also zweieinhalb Tage wirklich für ein Eimer. Oh. Ähm, der Kollege, der das gemacht hat, der, der war den Tränen nahe. ist glaube ich, ja. Ähm, und ich habe ihn dann einfach nur damit aufgebaut, habe ich gesagt, nimm das ganze Ding, schmeiß es draußen in den Container, mach jetzt Feierabend <lacht> und ab morgen fangen wir ein anderes Projekt an. Äh, also wir machen ja auch gewerbliche äh, Fahrzeuge also mhm. quasi für Vermieter, für Autohändler und das ist dann so wie kleine Serienproduktion mhm. und da sitzt jetzt hier der Handgriff und dann habe ich gesagt, komm, mach das erstmal ein, zwei Wochen und seitdem ist das jetzt so, aber wir gehen wahrscheinlich vor Weihnachten nochmal wieder ran mhm. und machen den zweiten Versuch und dann wird das nachher auch schick aussehen, aber es ist total ärgerlich, aber es gehört dazu zum Job. Wenn ja. du neue Sachen ausprobierst, dann dürfen die auch kaputt gehen, dann muss man auch mal umsonst gearbeitet haben. Ich glaube, so nur so entwickelt man sich weiter. Genau, ja klar. Für die Leute, die, ich muss mich mal ganz kurz hinsetzen, für die Leute, die jetzt das erste Mal quasi ähm, auf diesem Kanal sind und dieses Video sehen, was ist eigentlich der Grund für den Bus? Ähm, also erstens möchte ich das Ding im Alltag benutzen. Dann wollen wir damit auf Reisen gehen. Zum Beispiel ist die erste Reise mit meiner Freundin ähm, nächstes Jahr im August, glaube ich, nach Russland. Für 14 Tage oder so. So eine Strecke über 3000 Kilometer. Ähm, gleichzeitig... Bitte? Respekt. Ja. Also, na ja, 14 Tage und 6000 Kilometer ist ähm, viel fahren. Ja. Aber also, früher hatte ich auch nicht immer so Lust, so weite Strecken zu fahren. Aber wenn du einmal auf Achse ähm, zum Wörthersee gefahren bist, das geht so schnell, dass man da... Also ich fahre im Jahr 80.000 Kilometer. Ich weiß, wie viel 3.000 Kilometer am Stück sind. Ne? Und also wir waren ja im Sommer auch nur auf Sardinien. Das waren auch hin und zurück. Nachher ein bisschen Umweg auch 6.000 Kilometer. Und also ist auf jeden Fall ähm, eine schöne Strecke oder eine krasse Strecke, weil du kannst ja nicht, du hast ja den wesentlichen Teil deutscher Autobahn, mhm. wo du 130, 140 durchfährst. Warschau ist noch okay, da kannst du glaube ich auch 130 fahren, aber irgendwann wird es alles ein bisschen enger, ein bisschen langsamer und so. Ja. und ähm, Aber auf jeden Fall geiler Weg, finde ich total spannend. Ja, Dann, wie gesagt, so das Ding halt im, im Alltag bewegt werden. Gleichzeitig will ich aber auch aus dem Bus heraus arbeiten, also Videos schneiden, Videos produzieren. Ähm, zum Beispiel auch euch mitnehmen mit der Kamera. Wenn wir dann diese Russland-Trips machen, dann ist ja angedacht, da mit mal nach Schweden zu fahren und so weiter. Also, das soll halt ein Camper, Zugfahrzeug für den Golf, Arbeitsauto, Arbeits Arbeitsauto Daily, alles in einem. Und das versuchen wir hier so auf kleinsten Raum. Es ist ein kurzer Radstand. Wobei das sind, glaube ich, auch nur. 40 cm? Nein, sind aber schon, äh, macht auch wirklich schon Unterschied. Ja, ja. Ähm, wenn du vorne anstatt 50 cm Bewegungsfreiheit, wenn das Bett ausgeklappt ist, hast du dann auf einmal 90 cm. Im Zusammenhang mit umgedrehten Sitzen ist das schon äh, wirklich ein krasser Unterschied. Äh, also ich fahre ja ähm, die meisten Autos langen Radstand. Bis auf jetzt der racecamper Camper, das ist ein, ein kurzer. Aber ansonsten bin ich eher so Fan vom langen Radstand, mhm. weil die 40 cm machen es aus. Ja, man, man sagt ja eigentlich immer, es kommt nicht auf die Größe an beim Bus schon. Absolut. <lacht> ähm ja, wird auf jeden Fall wird auf jeden Fall cool und ich freue mich auch. Ähm, damit das Ganze halt so passt und ähm, funktioniert, kommen ähm, zum Beispiel vorne kommen ja zwei Einzelsitze rein. Ähm, die hat Krischi schon besorgt. Die muss ich noch zum Sattler bringen. Der ist aktuell oder sie ist aktuell aber so vollgestoppt mit ähm, allem möglichen Zeug, dass das wahrscheinlich erst im Februar was wird. Ähm, dann habe ich ja noch eine kleine Tochter. Die wird hinten Einzelsitz bekommen und dann ist ja gerade auch noch im Gespräch, dass wir so eine schlaf Schlafumklappbank ne. So, ist das dann ein Zweier oder Dreier? Das ist eine Dreier. Mhm. Ähm, also, meine Idee war jetzt einfach, dass wir eine originale multi sitzbank nehmen, die man eben einfach umklappen kann und dann hast du eine große Schlafliegefläche. Mhm. Und dann hast du letztendlich einen Fünfsitzer. Wir wissen nicht, ob du den Einzelsitz brauchst oder sowas. Ähm, letztendlich ist das Fahrzeug, glaube ich, ja sogar auf neun Sitzen äh, zugelassen. Mhm. Und dann geht das auch mit den zwei. Äh, vorderen Sitzen mit dem Einzelsitz und der Dreiersitz machen, also könnte es komplette Bestuhlung fahren. Mega. Ja. Also es gibt natürlich bei ähm, der Elektrikgeschichte auch immer Qualitätsunterschiede. Ne? Ähm, Standard, gutes Mittelfeld ist zum Beispiel Dometic hier. Das ist jetzt ein 350 Watt Wechselrichter. Das verbauen wir so in den Standardfahrzeugen. Ähm, Wenn es dann aber nur noch mal besser sein darf, ähm, dann nehmen wir gerne Votronic, der hat 300 Watt und der hat 350 Watt. Jetzt guckt man sich natürlich die Gehäuse an, das heißt wir haben hier eine viel bessere Temperaturverteilung. Mhm. Wir ähm, haben hier eine sogenannte Netzvorrangschaltung, das heißt man braucht bei diesem Gerät keine zwei 230 Volt Kreisläufe. Ähm, wenn man irgendwo an Landstrom dran steckt, dann geht der hier rüber und wird hier rausgespuckt. Bei dem ähm, braucht man, wenn man dann Landstrom haben möchte oder angeschlossen hat, nochmal eine extra 230-Volt-Steckdose. ist jetzt ein bisschen komplex. Ne? Mhm. So hinzu kommt, dass Votronic oder auch zum Beispiel Victron ähm, sehr gut sind von der Qualität her, was Schlagfestigkeit angeht. Also für tiefergelegte Autos, für... Ähm, ja, oder auch Offroader. Ne? Also weil die Schläge, die auf die Fahrzeugkarosse gehen, sind ja etwas härter als bei normalen Fahrwerken. Mm. Ne? Und dann sind es bei preisgünstigeren Sachen, da sind da drinne die Chips, Halbleiter und so weiter nicht äh, so fest gelagert, können mal sich schneller lösen als bei dieser Technik. Das ist halt oder bei diesem Markenhersteller, äh, das ist auch noch ein Qualitätsunterschied. Ne? Mm, okay. Und wo, wo liegt man da preislich bei dem zum Beispiel? Zirka? Oh, ähm, also die liegen so um die, ich glaube, 150 Euro. Muss ich jetzt lügen? 180 150, 180 Euro. Ähm, und die gehen dann schon hoch in Richtung 300 Euro. Mhm. Also es ist ein bisschen mehr Geld, was man ausgibt, aber ähm, wir rüsten sämtliche Fahrzeuge gerne mit Votronic um, wenn der Kunde diesen Aufpreis bezahlt. Mhm. Ansonsten standardmäßig äh, Dometic, weil es ist nichts Schlechtes. Ich sag mal so, das ist... Mittelfeld ist Champions League. Aber muss ich nicht, wenn ich mich für, das günstigere, für die günstige Variante entscheide, muss ich dann nicht wiederum noch viele zusätzliche Sachen machen, um Landstrom zu beziehen? Also man hat einen zusätzlichen Stromkreislauf dann noch mal drin und den umgeht man damit. Andererseits haben wir beim T5 oder T6 Halt auch gewisse Platzprobleme. Wir haben da vorne ein Modell, das können wir uns mal angucken, wie das unter der Sitzkonsole aussieht. Also es ist quasi äh, Einbaumuster, das ist jetzt die ähm, Fahrersitzkonsole. Das heißt, wir haben eine Zweitbatterie, ungefähr so mit 90 Ampere Stunden drin. Wir haben ein Ladegerät drin, hier drin sitzt der Wechselrichter. Dann haben wir noch ein paar Sicherungen, Verteilung. Ähm, und wenn ich jetzt hier noch von Votronic das Große reinsetzen sollte, das passt nicht. Das passt mhm. einfach technisch nicht. Da brauche ich dann auch schon wieder einen Beifahrersitz, um das reinzukriegen. Verstehe. Also ähm, VW-Bus ist zwar für einige groß, aber für gewisse Sachen doch wieder klein. Mhm. Um Das ist so eigentlich die ganze Kunst der Geschichte, um alles sinnvoll in diesem Auto zu verpacken. Okay, und ähm, das hier ist dann die Landstromsteckdose. Genau, Landstromsteckdose. <mysterious> steht da ouais. sogar drauf. Ja. Genau, dann haben wir hier einen kleinen äh, FI-Schutzschalter. Ähm, der ist äh, letztendlich Pflicht. Und ja, denn. Und wo, wo geht das Kabel? Also, das, das, das zieht man dann unter dem, äh, unter dem Sitz quasi. Ist das Fahrer oder Beifahrer? Fahrer. Fahrersitz. <lacht> also, letztendlich, wir verbauen den Landstromanschluss bei gerade beim T5, T6 ausschließlich vorne im Motorraum drin, mhm. ähm, weil da Platz ist und dann nimmt man Batterie vorher raus beim Umbauen und äh, geht dann durch die Spritzwand durch, kommt dann irgendwo in der Nähe vom Fahrersitz wieder unter dem Teppich raus, ähm, sitzt, baut die Konsole komplett raus, geht dann in die Fahrerkonsole rein, dann landet man zuerst hier an dem Ladegerät, welches dann diese ähm, Batterie lädt. Und von dieser Batterie gelangt man dann in den Wechselrichter, welcher dann hier unten wieder den Strom rausschmeißt. So ist schon, es ist schon, schon komplex. Kom komplex auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Genau. Ähm, das soll ja auch Hand auf Fuß haben, funktionieren. Man muss natürlich wissen, was man für eine Technik drin hat. Beim 300 Watt Wechselrichter kann ich natürlich kein Föhn anschließen. Mhm. Ein Föhn hat 1500 oder 1700 Watt, das funktioniert nicht. Ja, okay. Dann muss der Wechselrichter dementsprechend groß sein. Mhm. Dann reden wir aber nachher so ungefähr von der dreifachen Größe, was ich eigentlich nicht mehr unter der Sitz drunter kriegt zumindest nicht bei T5, T6. Da muss man dann im Bereich Möbelbau das da verstecken oder sowas. Es mhm. ähm, kommt immer auf den Einsatzzweck an. Aber, aber denke, mit Landstrom könnte ich, ähm, da könnte ich dann wiederum den Föhn anschließen. Genau. Als praktisch. Beispiel. Okay. Also ist schon ähm, eine komplexe Arbeit, so einen Camper komplett zu bauen. Ne? Ja, ja. Klar. Ähm, weil letztendlich oftmals kommen einfach nur... Äh, ein reiner Transporter ohne Fenster rein, das heißt du fängst erstmal an sägst erstmal das Dach auf, dass das Aufstelldach raufkommt, dann gehst du hier schon im Bereich Scheiben rein, also von oben nach unten mhm. ähm, Isolierung wenn gewünscht, dann bist du bei der Elektrik komplett Verkabelung, weil ja, Licht in der Heckklappe, vorne Landstrom also du reißt das ganze Auto einmal auseinander ja. Äh, ja und dann von irgendwann die Filzverkleidung, dann geht es erstmal mit den Möbeln und Sitzbank äh, die rüsten wir auch nach, verschiedene Systeme und äh, dann steht so ein Auto mal zwei Wochen, mal sechs Wochen, je nachdem wie komplex die Arbeit ist. Wenn die Teile dann verfügbar sind, dann mhm. ist die nächste Problematik. Ja, ähm, dann das war es eigentlich so, oder? Oder gibt es noch irgendetwas, was äh, noch gemacht wird, bevor er jetzt wieder zu Krischi geht? Ne, also nee. erstmal zu Krischi mhm. und dann bauen wir nachher weiter. Wie gesagt, das Auto muss erstmal komplett fahren. Äh, fertig ähm, sein und damit wir überhaupt mit der Elektrik reingehen können, mhm. ne? ähm, weil man sieht wie komplex das ist ja. und äh, Krischi muss ja unten auch noch die Sicherungshalter, noch ein paar Kabelbäume anstöpseln und so weiter und wenn der das jetzt alles wieder auseinandernehmen sollte, ist natürlich doppelte Arbeit, das ja, ja, äh, klar. Beziehungsweise kommt Krischi denn eh an, also man fuscht sich ja nicht gegenseitig ins Handwerk, rum. Das macht überhaupt keinen Sinn, mhm. äh, Und aber da läuft die Kommunikation sehr, sehr geil, sehr lustig meistens. Ähm, ich glaube, da bin ich guter Dinge und dass das Auto bis Sommer fertig sein sollte. Ne? Also das ist aber auch oftmals bei, auch bei Firmenprojekten äh, so. Ne? Der Race Camper, den haben wir vor einem Jahr angefangen hm. und wir sind noch nicht fertig. Naja, die Leute haben schon auf der Messe, das war wirklich extrem krass, ähm, der Golf ja. hat ja schon zu, ziemlich viel Zuspruch bekommen, aber auf der Messe war so der erste Satz, wo steht der Golf? Dann habe ich das kurz erklärt und wo steht der Bus? Sag so, mal, der Bus ist noch gar nicht fertig. Wie? Naja. Die naja, Leute was die denken, viele nicht wissen, also ähm, T5 Zelt, also T5, T6, quasi von 2003 bis jetzt aktuelles Modell. Ähm, ich glaube, wurden über drei Millionen Fahrzeuge gebaut und er ist halt so, so vielseitig. Mhm. Für, ähm, es ist für einige der Gehilfe, der Gehilfe fürs Hobby. Also für, für den Angler, für den Wassersportler und so weiter. Für den Nächsten ist es einfach nur die Familienkutsche. Für andere ist es das absolute Lifestyle-Objekt. Also ich sag mal, um es jetzt mal so deutlich zu sagen, also meine Kinder kennen nichts anderes als mhm. Bus. Und wir hatten jetzt zweimal einen Kleinwagen als Leihwagen. Ähm, ja, und beides Mal mussten wir das Auto hinten sauber machen, weil sie angefangen haben, kotzen. <lacht> okay. so, und ähm, also die kennen das nicht anders. Ne? Das mhm. ist halt ähm, für viele von uns, ist es Lebensgefühl. Mhm. Ich freue mich mega. So, damit das Video nicht zu lang wird, bedanke ich mich jetzt schon mal recht herzlich fürs Zugucken. Wenn ihr das Ganze weiterhin verfolgen wollt, dann drückt gerne die Glocke. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich danke dir, dass du dir auf dem Samstagabend nochmal die Zeit genommen hast, dass wir das quasi nochmal für euch... Das sind Also wir fahren über 600 Kilometer nur für diese paar Minuten Video jetzt, damit ich euch quasi mitnehmen kann. Aber es macht halt auch Spaß. So. Und ich freue mich auch, euch daran teilhaben zu lassen, ähm, wie der Bus weiter wächst. Das macht, wie er, entsteht, macht, ne? wie er also, entsteht. Das macht wirklich Spaß. Ja. Diese, ähm, das Krasse wird nachher ganz zum Schluss dieses Vorher-Nachher-Bild. Das mhm. ist einfach so heftig, ja. ähm, was man damit machen kann. Und ja, wir sagen auch ganz im Team Danke, dass wir ein Teil von diesem Projekt sein dürfen. Ähm, weil das ist die Abwechslung zu unserem Arbeitsalltag. Ja. Ne? Du, du baust oftmals das Gleiche. Und jetzt kann sich jeder mal wieder ein bisschen verwirklichen aus der Firma und was Individuelles mitbauen. Ja. Und das ist halt auch so ein bisschen unsere DNA. Ein bisschen abseits vom Mainstream. Genau. Super. Dann Vielen bis zum Dank. Mal. Ciao.